Lass die Rathausstraße zu. Zwei Drei. Lass die Rat Heute haben wir vor, hier die Rathausstraße für acht Minuten zu sperren, indem sich da die Gruppe, die hat seinerzeit auch so angefangen, sich hinlegt, äh, als wenn sie schon gestorben sind. Und äh, wir verteilen dazu Blumen als Frühlingsgruß, wo das ein bisschen erläutert ist. Lass die also wir sind ja die Aktionsgruppe Klima Flensburg, wir haben das Ziel darauf zu achten, dass Flensburg wirklich nicht nur das Vorhaben auf dem Papier CO2-Neutralität sondern das auch umsetzt. Ein ausgebautes Radwegenetz, was das Zentrum mit allen Stadtteilen gut verbindet. Fahrradrouten, Velorouten, ausgebaute Routen. Gerade jetzt nimmt die Zahl zum Beispiel auch von E-Bikes nimmt unheimlich zu. Leute sind eigentlich bereit, das Auto stehen zu lassen und mit dem Fahrrad zu fahren. Aber das ist in Flensburg oft und vielerlei Hinsicht eine absolute Zumutung. Wenn man mit dem Fahrrad den nordrhein genau. runterfährt, dann huppelt das so dermaßen. Also es sind nicht geeignete Wege. Es ist sehr, sehr gefährlich. Und da wünschen wir uns, dass wenn wir die Klimawende dem entgegenzuwirken, dass es attraktiver wird, das Auto stehen zu lassen, öffentlichen Nahverkehr zu nutzen, Fahrräder zu nutzen, Fußgänger. Denkt das Leben in den Städten Es könnte so viel besser sein Wenn alle Pläne sich nicht drehen, Nur um den EKW allein Dann ging's zu Fuß mit Bus und Rad. Durch unser Leben Lebenswertes... wird